Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option, ich handle 60 Sekunden, mein Start Trade beträgt hier 2000 US-Dollar. Ich suche meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5, unter Berücksichtigung meiner Indikatoren im Metatrader 5 und der Tagesnews Euro-Yen sieht ganz gut aus, allerdings müsste der Kurs nur etwas fallen. Reicht noch nicht. Okay, ich suche weiter. Haut US-Dollar. Hier steige ich ein. Gegebenenfalls nochmal. Noch bis 31.12.2022 kannst du dir noch einen Platz für mein Privateinzelcoaching 10.000 US-Dollar bzw. Euro pro Monat bewerben. Im nächsten Jahr ist das nicht mehr möglich, da ich aufhöre. Okay, den habe ich gewonnen, den Trade. out cut sieht auch ganz gut aus hier steige ich ein Okay, steige noch mal ein. Ja. Ersten Trade habe ich verloren. Sieht gut aus, aktuell. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios.